Hallo und willkommen zur zweiten Folge vom game Based podcast Wir haben wieder ein bisschen recherchiert und uns ein cooles Thema ausgesucht. Heute möchten wir über Geschlechterdarstellung in Games reden. Und wir haben wieder jemanden richtig cooles da. Ich freue mich mega, weil es auch so ein bisschen ist wie ein Déjà-vu. Sie wurde in der letzten Folge auch schon mal erwähnt. Und zwar die Helena, die früher auch bei der Computerspielschule gearbeitet hat. Hallo, Helena. Hallo, ihr beiden. Ähm ja, vielleicht sage ich erstmal ein paar Sachen zu mir. Also, ich studiere aktuell im dritten Semester den Masterstudiengang Kinder- und Jugendmedien an der Uni Erfurt, habe während meines Bachelors in Ludwigsburg, wie Nino bereits erwähnt hat, in der Computerspielschule Stuttgart gearbeitet und bin dann tatsächlich durch Dean an meinen jetzigen Job gekommen, indem ich als redaktionelle Mitarbeiterin der LFK die Website Games im Unterricht betreue. Genau, und wie du gerade schon gesagt hast, wir beide sind nicht alleine, Dejan ist auch da. Hi Dejan. <lacht> Hallo zusammen. Ich freue es auch riesig, jetzt auch mit Helena immer wieder im Gespräch zu sein und diesmal jetzt ohne Podcast, deswegen, ja, schöne Konstellation. Genau, und ich habe vorhin auch schon gesagt, das ist so ein bisschen wie ein Déjà-vu, weil wir haben ja schon mal Prototypen für den Podcast aufgenommen vor einer sehr langen Zeit und da hatten wir das auch zu dritt gemacht, deswegen ist es ganz cool, dass wir das jetzt wieder machen können. Ich freue mich mega mit euch beiden dann auch darüber zu reden. Und wie gesagt, wir wollen heute über Geschlechterdarstellung in Games reden. Und Helena hat dazu auch einen sehr interessanten Artikel mal auf der Games im Unterricht-Seite geschrieben. Ähm, deren hat auch in seinen Präsentationen, die er regelmäßig hält, dieses Thema aufgegriffen. Und deswegen wollen wir unsere Expertise so ein bisschen ja, zusammenfassen, was das angeht. Ich möchte da erstmal so ein bisschen Input geben aus, der, aus den Gender Studies. Es ist ja so, dass in unserer Gesellschaft das zwei Geschlechtermodell dominiert. Also wir haben zum einmal Männer und Frauen und bei der Geburt wird man da eben eingeteilt. Und je nachdem, ob man Mann oder Frau ist, hat die Gesellschaft gewisse Ansprüche an einen. Heißt, wenn du ein Mann bist, musst du stark sein und mutig und wenn du eine Frau bist, hast du elegant und hübsch zu sein. Jetzt mal ganz stereotypisch gedacht. Genau das Ding ist, dass das alles so ja, gesellschaftlich gegeben ist. Betrachtet man jetzt zum Beispiel das Beispiel Stöckelschuhe, dann sieht man, früher haben das Aristokraten getragen. Ein prominentes Beispiel ist da Charles II., der auf seinen, ja, auf seinen äh, Gemälden immer postet in Stöckelschuhen. Und mittlerweile ist es ja so, dass wir jedenfalls äh, zu häufig ähm, Weiblichkeit mit Stöckelschuhen assoziieren. Heißt, das ist alles so ein bisschen gesellschaftlich geprägt und verändert sich immer wieder. Weswegen es problematisch ist, jetzt Männern und Frauen gewisse Eigenschaften automatisch zuzuschreiben. Und äh, Ähnliches passiert eben auch in Games. Ähm, genau Digitale Figuren haben ja an sich kein physisches Geschlecht, da sie ja eben nur aus Codes und Pixeln bestehen. Und die Geschlechterzugehörigkeit wird von den EntwicklerInnen den Spielern durch Interpretation und Imagination so ein bisschen gegeben. Genau, das ist jetzt an sich nicht alles zu verteufeln, denn früher konnte man das auch einfach gar nicht anders darstellen, man wollte den Charakteren irgendwie eine Geschichte geben und dann so ein klassisches Beispiel ist immer Pac-Man und Miss Pac-Man ist dann einfach Pac-Man mit der Schleife drauf, sodass der Spieler weiß, ah ja, da handelt es sich um eine Frau, weil ein Mann trägt keine Schleife auf dem Kopf, jetzt ganz dumm gesagt. Oder eben dieser pinke Pixelhaufen soll eine Frau sein und der blaue Pixelhaufen soll ein Mann sein. Früher ging das nicht anders. Mittlerweile haben wir sehr viel mehr Möglichkeiten. Das jetzt so im Groben, einfach als Rahmen, damit wir ja, darauf bezogen diskutieren können. Und ich hätte jetzt schon meine erste Frage an dich, Dejan, weil du ja am längsten von uns allen spielst. Ähm, du hast das ja am ehesten mitbekommen, wie das eben war von diesen Darstellungsformen. Wie hast du das wahrgenommen? Sag doch gleich, dass ich alt bin. <lacht> <lacht> ja, äh, aber in der Tat... Äh habe ich wahrscheinlich äh, gespielt, da wart ihr ja noch nicht mal geboren. Ähm, das ist Lebenserfahrung. Bin, ja, genau so. <lacht> Klingt es natürlich sehr positiv und ist es auch. Ähm, nein, ich bin ja tatsächlich auch mit äh, Spielen, sage ich mal, mehr oder weniger aufgewachsen und bin auch in den 90er Jahren groß geworden und da war für mich äh, so, also ich hatte den Gameboy noch den ersten, der noch so in grün und schwarz äh, dargestellt hat. Und hatte dann Amiga. Ähm, also alles, wie du gesagt hast, noch so in diesem Pixel-Look. Und das Interessante dabei ist, dass man auch die Geschichten und Spiele, also man hatte ja keine Vertonung, man oft war die Story relativ äh, oberflächlich, und es ging ja eher um die Spielmechanik. Das heißt, man hat dann wirklich nur in diesem Pixelhaufen gehabt und musste dann sehr viel da rein projizieren. Und gerade für mich als Kind äh, damals auch, trotzdem waren das ja tolle Welten, in die ich da eingetaucht bin und habe mir da auch sehr viel vorgestellt. Und auch die Figuren, die ich da gesehen habe, waren für mich sehr lebendig, auch wenn sie eigentlich nur ein kleiner Pixelhaufen waren. Und ähm, jetzt gerade auch äh, passend zu dem Thema fallen mir auch insbesondere äh, Spiele ein. Also zum einen ein Charakter, der mich sehr geprägt hat und ein Spiel war Monkey Island, weil das äh, eine Figur, also Guybrush Threepwood ist ein möchte gern Pirat äh, und äh, Pirat verbindet man ja mit, ja, hier die Männer, die dann hier irgendwie Grog saufen und äh, stark und äh, brutal sind. Und Guybrush Freeford war so ziemlich das Gegenteil davon. Das war so ein, äh, ja, böse gesagt, Milchbubi, der halt irgendwie äh, klein, naiv war und Pirat werden wollte. Aber deswegen halt umso mehr Identifikationspotenzial geboten hat. Also das Kind konnte man sich mit dem super identifizieren, der halt jetzt äh, nicht durch große Muskelstärke irgendwie äh, seine Aufgaben gelöst hat, sondern eher durch äh, ja Schlauheit oder auch durch Witz und Humor. Und auch wenn er dann manchmal tollpatschig war, hat das trotzdem irgendwie geschafft. Und ähm, was aber auch noch spannend an dem Spiel war und äh, ist auch das weibliche Gegenstück. Also die Gouverneurin äh, Elaine Marley, was für die Zeit äh, typisch war, Damsel in Distress, also die Frau die oder die Jungfrau Nöten, die man retten muss. Äh, und auch damit hat Monkey Island gespielt, allerdings äh, ironisch. Also da war es dann so, auch da wurde die Gouverneurin dann vom bösen Geisterpirat Lüchak entführt. Und als Skybrush Fried wurde, musste man sich da auch noch auf den Weg machen und sie retten. Nur der Witz war, sie braucht gar keine Hilfe. Das war dann, äh, Vorsicht Spoiler, äh, am Ende stürmt man in die Kirche rein, um sie dann äh, zu befreien und unter dem Brautkleid ist sie gar nicht, sondern da sind dann drei Affen und sie hat sich schon längst selbst befreit und äh, <lacht> hat überhaupt diese Hilfe nicht gebraucht und das ist das Schöne an diesem Charakter, dass das auch sich durch die Serie durchzieht, also sie ist über die im zweiten Teil rettet sogar sie ihn, äh, als er dann irgendwie dem Loch hängt und äh, fast dort äh, tödlich verunglückt und im dritten Teil, ja gut, da muss er sie dann retten, aber nur weil er einen verfluchten Diamantring an den Finger steckt und sie sich in Gold verwandelt, also insofern ist er sogar schuld daran, dass sie dann in der Misere ist und das ja, ist einfach ein wunderschönes Beispiel und ich kann mich auch als Kind erinnern, wie ich mich einerseits mit Guybrush Threepwood super identifizieren konnte. Ähm, aber andererseits halt auch in den Mali für mich so, wow, cool, das ist eine Frau, die ist nicht nur tough, die ist äh, hübsch und toll und kann alles und äh, ist aber trotzdem gewitzt und ja, waren einfach tolle Charaktere und hat mich so ein bisschen geprägt, auf jeden Fall. Das bietet ja jetzt schon dann eigentlich einen stärkeren Kontrast, also vor allem bei den Spielen früher dazu, wie Weiblichkeit und Männlichkeit oder halt Männer und Frauen dargestellt wurden. Weil wie du gerade gesagt hast, also bei mir ist immer Super Mario im Kopf, ich bin Mario und muss Prinzessin Peach retten, weil sie wird die ganze Zeit entführt und kriegt es nicht allein gebacken, irgendwie sich äh, befreien zu können. Diese Geschichte wird da immer reingedrückt. Ähm, und du hast es ja jetzt auch gerade schon angesprochen, du konntest dich mit äh, dem Charakter identifizieren, weil er eben ein bisschen tollpatschig ist und nicht diesem, was eben auch oft bei Männern vermittelt wird, hey, ich habe ein Sixpack und Muskeln und ich kann alles. Ähm, genau. Absolut und du hattest sonst halt meistens so Stereotype, also oft hast du irgendwelche, um im Fantasy-Genre zu bleiben, irgendwie Kämpfer, Diebe, Magier, die dann irgendwie Fähigkeiten hatten und die immer super toll waren und alles konnten ähm, und ja, Adventure Games waren die wenigen Spiele, die wirklich eine tiefe Story hatten, wo man dann auch wirklich eine Charakterzeichnung hatte und dann war es gerade erfrischend, äh, wenn dieser Charakter dann auch anders ist und das hat auch ja, die Reihe auch sehr ausgemacht. Also Monkey Allen ist deswegen heute auch noch legendär, weil die Charaktere eben interessant ist, weil es eben mit äh, Klischees und Normen gebrochen hat und deswegen ist es irgendwie so hängen geblieben. Und Helena, wie empfindest du das jetzt ähm, direkt als Frau? Weil ich, ich denke, es ist als Mann immer ein bisschen schwerer nachzuvollziehen, weil wir oft von den Stereotypen auch betroffen sind, aber halt ähm, oft nicht so negativ auch im realen Leben Konsequenzen dadurch kriegen, sage ich jetzt mal. Die Entwicklung davon, wie, wie empfindest du die? Also ich finde, Dejan hat schon tatsächlich ein paar Dinge angesprochen, die ich mir auch vorgemerkt hatte, weil ich finde, ähm, wie du Nino auch schon gesagt hast, Stereotypisierung ist nicht zwangsläufig etwas Schlechtes. Es kann auch im richtigen Rahmen ziemlich cool rüberkommen und ich wünsche mir vor allem, dass Charaktere in ihrer Gestaltung authentisch und realistisch in das Spiel passen. Ich finde sogar bei extremen Stereotypen, wenn diese überspitzte Darstellung Kernelement des Spiels ist, also ganz krasses Beispiel, kennt ihr beide, Duke Newcamp, worüber wir später <lacht> noch sprechen werden. So. Ja. Ähm, es gehört irgendwie dazu, es macht den halben Spaß aus und ich finde, man merkt halt relativ leicht, ob Stereotype Teil des Spielkonzepts sind, äh, Konzept sind oder ob da einfach nur immer das gleiche Klischee draufgezwängt wird, weil man das vielleicht in der Vergangenheit so gemacht hat, weil man glaubt, dass die Spielerinnen das irgendwie wollen oder so. Also blöd gesagt zum Beispiel ein und dasselbe Klischee, der sexy Sidekick ohne eigene Handlungsfähigkeit, der in jedem Mainstream, in jedem AAA-Titel auftaucht. So. Also dann ist man natürlich schon ein bisschen genervt auf Dauer, wenn man das Gefühl hat, es gibt keine Alternativen. Aber ich finde trotzdem, dass sich das echt gut gewandelt hat. Also man hat doch schon viele Auswahlmöglichkeiten. Genau, und der, der Wandel ist da. Äh, die Sachen verändern sich. Du hast auch sehr ähnliche Sachen erzählt, wie Caroline Kebekus in ihrem neuen Buch. Die hat ja auch gesagt, gehabt, dass sie es immer nervig fand früher, dass es halt die weiblichen Rollen dann immer nur der Sidekick waren. Und wenn man sie wählen konnte, waren sie dann irgendwie ja schwächer oder schlechter. Ich glaube, bei Tekken ist das auch oft der Fall. Ähm, genau, und... Ich, wir haben ja auch zwei Beispiele rausgesucht, beziehungsweise auch mehrere Beispiele, über die wir reden möchten, ähm, was die stereotypische Darstellung von Frauen und Männern angeht. Und ich würde jetzt einfach mal mit den Frauen anfangen. Ähm, und zwar als allererstes würde ich kurz auf Lara Croft ähm, kommen, da die eben einfach sehr präsent ist und wir immer wieder darauf gestoßen sind, auch bei unseren Recherchen. Und ich würde einfach auch wieder an deren weitergeben, weil du, glaube ich, die meisten Lara Croft-Spiele, beziehungsweise Tomb Raider-Spiele gespielt hast. Nicht die meisten. Diese frühe Phase von Lara Croft, als es aufkam, habe ich mitbekommen. Also ich weiß nicht, als ich das erste Spiel gesehen habe, das war damals, äh, muss man sagen, auch äh, technisch revolutionär. Also äh, das war was ganz Besonderes, dass man sich da in so einer 3D-Umgebung bewegen konnte und auch die Figur äh, einfach als volle Figur dargestellt wurde. Aus heutiger Sicht natürlich alles sehr pixelig, aber für die damalige Zeit wirklich revolutionär. Und äh, das war vermutlich auch ein Grund, warum man sich entschieden hat, da Lara Croft also als weiblichen Charakter zu nehmen, klingt jetzt auch komisch, aber ähm, zu der Zeit war die Zielgruppe ganz klar männlich noch. Also es war äh, Mitte der 90er, als Tomb Raider 1 aufkam und dann äh, den zweiten habe ich tatsächlich noch auf der Playstation sehr viel gespielt, den dritten habe ich mir sogar selbst gekauft. Also ganz so falsch ist es nicht. Ich habe schon einige Teile dann auch gespielt. Ähm, und dadurch, dass man jetzt eine Figur von außen gesehen hat, also 3D-Grafik war eh schon damals noch, sage ich mal, relativ neu und, und selten. Und dass man jetzt auch eine Figur komplett animiert mit Bewegungen hatte. Und meine Vermutung ist tatsächlich, dass die Entwickler, und ich sag wahrscheinlich, waren es auch überwiegend Entwickler, die dahinter standen, auch mit dem Anbetracht, okay, männliche Zielgruppe, ja, wenn man die ganze Zeit jetzt eine Figur von außen anschaut, dann lass man das doch wenigstens eine hübsche Frau sein, die das ist. Und es gab jetzt auch ein... Erstens halt keine super tiefe Geschichte oder dass man jetzt sagt, okay, da hat sich da enorm eine Charakterentwicklung gezeichnet, sondern es ging eher darum, okay, man hat die Figur, die man eben beobachtet und hat da sehr viel reinprojiziert und, oder sich das halt irgendwie, ja, eben angeschaut. Und daher eben auch diese Bewegungen und das, was eben als besonders ästhetisch empfunden wurde, um nicht zu sagen irgendwie erotisch oder sowas, dann gab es halt diesen hat man eben eine Frau genommen und die wurde im positiven Sinne, muss man ja sagen, ist es immerhin eine starke Frau, also so, die ist jetzt keineswegs eine negative Figur, das ist es jetzt nicht die äh, Damsel in Distress, also irgendwie die Prinzessin, die man retten muss, sondern das ist wirklich eine, die komplett alles selbst in die Hand nimmt, aber eigentlich äh, ist sie fast wie ein männlicher Held und äh, nur, dass sie eben diesen, ja fast schon Pin-Up-Charakter hatte, also ihre Proportionen sind auch legendär, also dass sie in den ersten Versionen auch eine Oberweite hatte, die jenseits, der, ja, sage ich mal, normalen Proportionen ist. Und ich kann mich sogar an einen Freund erinnern, ein Schulfreund, der hatte ein Poster von ihrem Zimmer hängen, wo sie dann, äh, ja, nackt sich im Bett geregelt hat. Und äh, mag jetzt sehr äh, cringe klingen und creepy, aber es war halt damals, wo, okay, für die Gamer jetzt endlich mal irgendwie so ein, äh, ja, Sexsymbol, sage ich mal. Und man muss ja auch sagen, man muss das auch mit anderen Medien vergleichen. Also das gab es ja genauso auch bei Filmen, bei... Ähm, ja, Popstars etc. Also insofern war das insofern nichts Ungewöhnliches, dass Jugendliche auch da irgendwie ihre ja, Schwärmereien haben und sich das, nur dass es halt zum ersten Mal ein virtueller Charakter war. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, es gab dann auch das Video von den Ärzten, Männer sind Schweine, was dadurch bekannt wurde, dass sie halt Lara Croft im Video drin hatten und das war natürlich mega. Also das war komplett am Zahn der Zeit und dieses Video, ich hab's geliebt, weil es einfach so cool war. Bei Laura Croft ist allerdings interessant, dass sich dieser Charakter ex extrem entwickelt hat. Also, ähm, wenn man sich jetzt die neueren Teile anschaut, die habe ich jetzt wiederum selber äh, kaum gespielt. Äh, nicht, weil mich jetzt, keine Ahnung, <lacht> abgeschreckt hat, dass sie sich entwickelt hat. Nein, im Gegenteil. Ich habe ja. gar keinen Bock mehr, wo die so doof aussieht. Ja, genau. So, ja. Wo die nicht mehr diese Brüste hat. Also, nee. <lacht> genau. Nein, aber es ist tatsächlich eher vom. Äh, stehe ich jetzt einfach auch andere Genres und äh, fand es aber sehr interessant und man, man allein schon so quasi vom Äußerlichen her hat sich der Charakter entwickelt, ist immer noch eine hübsche Frau, muss man auch klar sagen, ist jetzt nicht irgendwie so, dass man da jetzt vom Schönheitsideal komplett abgewichen ist, aber es ist jetzt zumindest von den Körperpromotionen normaler, sie ist auch verletzlicher geworden, also ist jetzt nicht so zum ultimativen, unbesiegbaren äh, ja, Panzer sondern, oder Heldin äh, Genau, sondern die ist jetzt wirklich eine Figur, die auch menschlicher ist, wobei das immer im Widerspruch steht. Das wurde dann auch angekreidet an den neuen Teilen, dass sie auf der einen Seite sehr verletzlich ist und ständig dann auch äh, irgendwie ja, Schmerzen hat, aber auf der anderen Seite Dutzende von Gegnern umschießt und äh, da auch kein Wort drüber verliert, dass sie äh, da eigentlich ja ständig Leute tötet. Das ist witzig, ähm, du hast gerade ja schon gesagt, das sind halt so starke Heldinnen wie eben die Männer. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen das Klischee so, genau. dass man dann sagt, wir bringen eine starke Frau ein, aber im Grunde genommen ist sie einfach nur dasselbe wie starke männliche Helden, nur eben als Frau. Und es hat sich aber nichts daran geändert, wie Stärke reproduziert wird, wie das dargestellt wird, was ich persönlich ein bisschen schade finde. so Also mich nervt es glaube ich vor allem auch dann, ähm, noch so aufs Aussehen bezogen, wenn es für das Spielkonzept eigentlich echt irrelevant ist, dass die Frau gut aussieht. Und trotzdem ist sie auf allen Ebenen heiß dargestellt, weil man laut Protokoll pro Spiel eine besonders heiße Frau braucht. Und ich weiß noch, dass wir ähm, bei unserem Pod äh, Podcast Prototyp darüber gesprochen haben, über dieses Video von Batman und Catwoman. Oh ja. Ich glaube, Batman Arkham Knight ist das Spiel, wo jemand auf YouTube die Charaktermodelle vertauscht hat. Und dadurch ist Catwoman halt die, äh, ist Batman derjenige, der so mit sexy Hüftschwung um Catwoman herumtänzelt und Catwoman steht da nur so betont cool und das bringt ziemlich gut auf den Punkt und ja, ein relevanter Punkt bei Catwoman ist natürlich ihre Attraktivität und das will ich auch absolut nicht absprechen, das ist absolut beides machbar so, es ist nur wichtig, dass das nicht der allgemeine Standard ist und dass es nicht so sich auf den kompletten Mainstream bezieht. Und ich glaube, das ist auch so mit ein Grund, warum ich persönlich eher zu storylastigen Spielen tendiere. Also Dejan, du meintest auch zwischendurch, du würdest dich genre-technisch jetzt auch viel an Adventures ähm, orientieren, was ich absolut verstehen kann, weil die sich natürlich aufgrund ihrer Struktur viel mehr Zeit dafür nehmen lassen können, auch vielleicht mentale, soziale, emotionale Stärke zu zeigen und es nicht immer dieses Hau drauf ist. Was es auch weiterhin geben soll. Aber es ist halt nicht, es sollte nicht die Norm sein, finde ich. Also es sollte eine große Vielfalt geben. Ich habe da auch noch einen ganz interessanten Gedanken zu. Und zwar habe ich das Gefühl, wenn man jetzt, wir haben ja vorhin auch angesprochen, dass das ja in, nicht nur in Games so ist, sondern es war ja auch in Filmen und, und auch bei in der Musikindustrie so, dass ähm, Frauen am Anfang eher durch sehr erotische oder sexuelle ich sage jetzt mal Handlungen, einfach auch Interesse von der Öffentlichkeit bekommen haben. Und das würde mich jetzt interessieren, Helena, was du dazu denkst, dass ich das Gefühl habe, dass wenn du in eine männlich geprägte Industrie rein willst, wenn man jetzt alle verschiedenen Medienindustrien anguckt, war es oft so, dass die Frauen gar nicht anders reingekommen sind, als so dargestellt zu werden und sich dann später diese Entwicklung gegeben hat, dass man dann auch in mehr tiefgründige Sachen gehen konnte. So habe ich das Gefühl, ist es auch bei Videospielen. Also ich denke, das, was du gesagt hast, lässt sich auf ähm, ziemlich viele Branchen dieser Welt <lacht> beziehen. Also wie du ja auch am Anfang erklärt hast, ist es doch irgendwie eine heteronormativ geprägte Gesellschaft, in der wir leben. Und da zeigt sich auch ein Stück weit so das Machtgefälle. Weil wenn Frau eben das Gefühl hat, nicht anders da reinzukommen, anstatt sich eben so deren Forderungen, deren Erwartungen zu unterwerfen, ja, extrem schwierig. Ich glaube, das muss ich nicht noch extra erklären, ähm, und man merkt natürlich auch, also in der Gamesbranche ist es schon auch so, dass es mittlerweile diverser geworden ist, wer da so mitarbeitet aber lange Zeit war das ja nicht so. Also das war doch eine ziemlich männlich dominierte ähm, Branche und deswegen merkt man, glaube ich, auch oft in gerade älteren Games, wie zum Beispiel das, worüber Dejan gerade gesprochen hat, merkt man noch so diesen Male Gaze. Also um das zu erklären, das ist so dieser männliche, heterosexuelle Blick so nachdem halt Frauen als sexuelle Objekte dargestellt werden. Rückblickend darauf zu schauen, also ich weiß nicht, ich würde jetzt mal dazu tendieren, ich, ich bin nicht zu diesen Zeiten geboren so, das bedeutet, die ganzen Spiele, die ich jetzt so spiele, die sind da schon relativ fernab, auch aufgrund der Genres, die ich so präferiere, aber ich glaube nicht, dass ich da so, weiß ich nicht, also ich würde mir die Spiele, glaube ich, auch einfach nicht aussuchen, weil ich das Gefühl hätte, dass diese Erwartungen, also die Darstellungsform, die beeinflusst ja auch ein Stück weit die eigene Erwartungshaltung und das eigene Bild von Geschlechterrollen und ich glaube nicht, dass ich mich so wohlfühlen würde damit so, aber ähm, deshalb bin ich umso erleichterter, dass sich das so ziemlich gewandelt hat doch in den letzten Jahren und dass es sich auch immer noch wandelt. Gerade für die stereotypische Darstellung von Frauen gibt es noch ein interessantes Beispiel, das ich und Dejan auch mal besprochen hatten. Gerade weil es so, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen dieser Zwischenphase. Es ist immer noch sehr sexuell, aber trotzdem auch so ein Charakter oder eine Frau, die halt echt Power hat. Und zwar das Beispiel Bayonetta. Für die Leute, die das Spiel nicht kennen, da spielt man eine Hexe, die Bayonetta heißt und die ist eine Überlebende von der mittelalterlichen Hexenverfolgung und da gibt es sehr viel Nah- und Fairkampf und man kann komplexe Attacken machen und man kämpft gegen sowohl Engel als auch teufelsähnliche Wesen. Und Bayonetta ist echt cool und kann richtig jemanden aufs Maul hauen, aber sie ist halt immer sehr, sehr erotisch dargestellt. Dejan, du hast das Spiel sehr intensiv gespielt. Willst du dazu was sagen, wie du das wahrgenommen hast? Ähm, also ich habe das Spiel auch deswegen gespielt, weil ich sehr viel Gutes darüber gehört habe, sowohl vom Gameplay her als auch äh, vom Art Design. Und äh, klar, mir war bewusst, also das war dann in, in Moves, man hat Bayonetta, die ja Zeigt wirklich ihre Weiblichkeit, um es jetzt mal irgendwie anders auszudrücken, indem sie halt wirklich sehr gelenkig ist mit ihren Beinen. Sie hat auch hohe Stöckelschuhe, da haben wir wieder die Stöckelschuhe, ja. ähm, hat daran irgendwie Pistolen und ähm, ist, sage ich mal, da sehr stark ins weiblich auch inszeniert. Ähm, aber so von ihrer Rolle her ist sie gleichzeitig, wie gesagt, eine super selbstbestimmte und, und äh, kompetente Protagonistin und sie ist auch nicht jemand, die irgendeinem Kerl hinterherrennt oder ähnliches, sondern sie ist immer die, die, sag ich mal, ja, die Fäden in der Hand hält und, und absolut weiß, was sie zu tun hat und äh, wie gesagt, absolut selbstbestimmt ist. Und deswegen, also ich fand es in diesem Kontrast äh, spannend und auch in der Darstellung. Also auf der einen Seite könnte man sagen, wenn man es jetzt beschreibt, keine Ahnung, wie sie sich regelt und, und wie sie irgendwie auch mit den Beinen wirkt es sehr sexualisiert, auf der anderen Seite aber auch sehr ästhetisch auch. Also das Spiel zeichnet sich wirklich durch sein Art -Design aus, dass es äh, wirklich mit äh, interessantesten Formen, Animationen etc. Ähm, das Ganze rausnimmt und man könnte sogar einzelne Screenshots, äh, kann man so als... Ja, auch Kunstwerke sehen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, pornografisch, sondern es ist eher, wie gesagt, so sehr künstlerisch inszeniert. Und daher fand ich es insgesamt stimmig. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem auch in so einer Darstellung ein Spiel, was sich auch an Erwachsene richtet. Also das hat auch eine USK 18 und äh, jetzt weniger auch wegen dem Gewaltaspekt, sondern äh, auch äh, wahrscheinlich wegen der Sexualisierung ähm, aber deswegen, so ein, für Erwachsene, finde ich, ist das okay. Und äh, ich denke, ich weiß nicht, Elena, du hast ja auch bestimmt, äh, wenn du es nicht selber gespielt hast, aber bestimmt einiges gesehen zu Bayonetta. Was wäre so dein Eindruck? Also ähm, ich habe es also nicht selbst gespielt tatsächlich, aber Nino hatte mir bereits im Vorfeld gesagt, dass er das gerne ansprechen würde. <lacht> Deshalb habe ich mich mal ein bisschen reingeschaut und so. Und die Sache mit Bayonetta, also ich muss den vielen Punkten absolut zustimmen. Weil erstens, ist das an Erwachsene gerichtet? Das macht einen Unterschied, wenn man schon so in seiner Werteskala gefestigt ist und da mit einem festgelegten Blick darauf schaut und einem deshalb vielleicht auch bewusst ist, dass hier ein bisschen mit Extrem gespielt wird. Zumal es bei Bayonetta, wenn ich das richtig gesehen habe, auch so ist, dass nicht nur sie erotisch auftritt. Also es ist wirklich auch irgendwelche Alienwesen, keine Ahnung, die, die werden halt auch ähnlich dargestellt und das zieht sich scheinbar durch das gesamte Spiel, was es für mich ein bisschen besser macht und es so ein bisschen auch auf die Stufe von Duke Newcomb hebt, so, dass es einfach Teil des Spielkonzeptes ist. Und auch ein wichtiges Stichwort, was du gesagt hast, Selbstbestimmung. Also, ich meine, wir sind, glaube ich, alle nicht dafür, dass nie wieder Frauen so dargestellt werden, als würden sie offen mit ihrer Sexualität umgehen und sich vielleicht auch freizügig kleiden und zeigen. Absolut kein Problem. Es gibt nur einen Unterschied, ob, das, ob man das Gefühl hat, es ist selbstbestimmt geschehen oder es ist jetzt nur zum Zwecke der Objektifizierung durch andere männliche Charaktere zum Beispiel und natürlich dementsprechend auch die männlichen Zuschauer. Da sind wir bei Duke Nukem, äh, wenn du es gerade eh ansprichst. Und ich finde, das ist auch eine gute Gelegenheit, dann jetzt auch die Perspektive mal einzunehmen. Weil es ist tatsächlich auch ein Spiel, ich selber habe es damals noch nicht gespielt, sondern eher bei meinem großen Bruder gesehen, wie er es gespielt hat. Und ich fand es auf der einen Seite super lustig, äh, weil es ist halt so der absolute Macho-Typ, der sich äh, auch völlig überzogen, also es, man muss auch klar sagen, dieses Spiel, wer das ernst nimmt, äh, der hat das Spiel nicht ganz verstanden. Also der Typ ist auch äh, Macho over the top, also auch die Sprüche, die er bringt, sind äh, völlig äh, provokant. Aber was man dem Spiel trotzdem ankreiden muss, ist, finde ich, weniger, wie der Mann quasi dargestellt wird, der ist einfach ein völlig überzogener, sondern vor allem, wie die Frauen in dem Spiel dargestellt werden. Also in den ersten Duke Nukem-Teilen waren die immer äh, quasi, also nicht nur die Prinzessin in Nöten, sondern das waren tatsächlich dann nackte Frauen, die irgendwo hängen und äh, gefesselt sind und äh, der die dann entweder befreien äh, oder gar erlösen muss irgendwie. Also so, das ist ein ultrakritisches Bild, also seit aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr tragbar. Und das finde ich bei dem Spiel tatsächlich das Schwierigere. Also, Duke Newcomb wie gesagt, dass der ein blöder Macho-Sexist ist, das, ja, sei mal dahingestellt, aber das ist ja, wie gesagt, auch in der Übertreibung eigentlich klar. Aber ich weiß noch, wir hatten uns, glaube ich, schon mal vor ein paar Wochen über dieses Spiel unterhalten, Dean. ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, und da hatten wir es auch davon, dass das Interessante an Duke Nukem natürlich ist, dass es, die Darstellung ist ziemlich fragwürdig, nicht wirklich ernst zu nehmen, aber es werden trotzdem gute Werte vermittelt. Sowas wie Selbstbewusstsein zum Beispiel. Und wenn man sich dann so ein bisschen davon löst, dass, ähm, wie es halt, also wie Geschlechterrollen dargestellt werden oder so und sich mehr darauf bezieht, wie, wie krass er durch die Welt geht und sich für einen oberkrassen Checker hält, so. Es ist nicht alles schlecht an diesem Spiel, es ist natürlich auch nicht alles gut, das will ich nicht bestreiten, absolut nicht. <lacht> aber es ist trotzdem echt interessant, so was, was für eine Grauzone das ist und wie viele verschiedene Faktoren doch damit reinspielen. Was vor allem auch interessant ist bei Duke Nukem ist, ähm, er hat ja auch wieder diese typische Soldatenrolle, also dieses der starke Mann, etc. Und was halt auch lustig ist im Spiel, weil man muss auch einfach sagen, wie der gesagt hat, man darf es nicht zu ernst nehmen. Ähm, es ist auch auf eine gewisse Art und Weise, wenn ich es jetzt in Jugendsprache sagen würde, iconic, wie, wie lustig und übertrieben das dargestellt ist, dass er halt so seinen Ego-Balken hat und den muss er immer wieder auffüllen, damit er die Aliens besser zerstören kann. Und das kann er beispielsweise machen, indem man irgendwie im Stehen pinkelt. Man muss so <lacht> besonders männliche Sachen machen oder Alien-Brüste, die an der Wand sind, kaputt kloppen bis Milch rauskommt oder so. Heißt, das ist wieder so absurd, dass es halt wieder lustig ist. Und wenn man das nicht zu so ernst nimmt, kann man da trotzdem sehr viel Spaß haben. Ich kann mir auch ehrlich nicht vorstellen, dass man das ernst nimmt. Also wenn ich das jetzt so höre, Dejan, hast du das damals irgendwie ernst genommen? Ähm, nein, natürlich nicht ernst genommen. Aber man muss schon da sagen, wenn das Jugendliche quasi spielen, das ist ja natürlich was, was man auch imitiert. Also auch seine Sprüche, die sind ja auch ikonisch und werden immer wieder zitiert und auch... Sage ich mal, nicht nur als, äh, ich meine es ironisch zitiert, sondern, hey, hail to the king, yeah, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste. Also das kann man durchaus quasi auch so für sich übernehmen. Und es sind ja wirklich auch, also ich kann es aus eigener Kindheit, Jugend bestätigen, dass man sich natürlich schon sehr an den Helden orientiert und sagt so, ah, da, da möchte ich so werden wie er. Und äh, wie gesagt, wie Duke mit Frauen umgeht, das ist halt kein Vorbild, muss man ganz klar sagen, und das ist was, was wenn man das auch nur unbewusst so ein bisschen mitnimmt und auch, wie gesagt, diese Respektlosigkeit, die da in diesem ganzen Spiel drin ist, das finde ich schon kritisch. Also, wie gesagt, ich will das Spiel überhaupt nicht absprechen, Verwachsene seit damals revolutionär und hat auch Spaß gemacht, aber ich finde, man kann es nicht so unkommentiert stehen lassen. Und aus unserer Sicht, wie seit heute, ist es klar, kann man das alles sehr reflektiert nachvollziehen, aber für Jugendliche, für Kinder die das einfach nur nachmachen und sich keine Gedanken drüber machen. Also finde ich es doch ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es gesellschaftlich heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr so akzeptiert werden würde, dass, wenn so ein Spiel so rauskommt. Das würde heute auch gar nicht mehr funktionieren. Und deren war, das ist ja vorhin von seinen Sprüchen, die so ja auch iconic sind. Und ich habe jetzt mal zwei rausgesucht, wo er natürlich über seine Balls redet. Die würde ich euch ganz so vorspielen, weil so bekommt man ganz guten Eindruck davon, wie er redet und wie er wirkt. I've got balls of steel. Have a taste of my ball. Genau, und diese Sprüche werden auch nicht viel tiefgründiger, es geht immer in die gleiche Richtung und, ähm, ja, ist lustig. Aber wie du gesagt hast, ja klar, wenn ich, wenn ich jugendlich bin, dann kann es sein, dass ich eben imitiere, weil ich mich ja an meinen Helden orientiere. Die, die Sache ist natürlich auch die, bei Kindern und Jugendlichen, ähm, ja, also Identitätsbildung ist ein lebenslanger Prozess, sowieso. Aber bei Kindern und Jugendlichen ist es ja so, dass gewisse Entwicklungsaufgaben bewältigt werden müssen. Im Verlauf ihrer Kindheit und Jugend und dazu gehört unter anderem das Erlernen von angemessenem sozialen Rollenverhalten und die Entwicklung einer Werteskala. Und wenn du in diesem wirklich unsicheren Prozess solche Spiele spielst, dann bin ich absolut bei dir, dass das nicht sehr pädagogisch wertvoll ist und man da extrem kritisch rangehen muss, weil es natürlich, ähm, ich meine, also die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, die orientiert sich ja vermehrt an medialen Bildern und Medienerfahrungen. So. Und solche Identifikationsfiguren spielen eine extrem wichtige Rolle, vor allem wenn man so einen Blick in die, die neueste Gym-Studie wirft und feststellt, dass über zwei Drittel der Jugendlichen regelmäßig zocken. Also da merkt man, was für einen Stellenwert Gaming einfach hat. Also da sind wir auch genau auch bei dem Punkt äh, Entwicklungsaufgaben. Und gerade nichtsdestotrotz, auch wenn wir sagen, inzwischen spielen auch äh, viele Mädchen-Frauen-Spiele, ähm, ist es für Jungs doch noch mal eine größere Bedeutung, weil gerade jetzt auch... Äh, ja, so Storylastigere Spiele, Spiele, die äh, auch länger gehen, wo man sich mehr vertieft, äh, werden doch noch überwiegend von Jungs gespielt. Und äh, für die ist es eben wichtig, was für Rollenbilder werden da vermittelt. Und wir hatten es schon früh, fing es dann an, also oft auch bei Spielen geht es oft um Konflikte und da sind so naheliegende Rollen irgendwelche Kämpfer, Soldaten, Barbaren äh, oder halt Superhelden oder irgendjemand, der stark ist. Und das sind halt die Hauptwerte, die im Spiel dann immer rüberkommen. Und äh, auch wenn man sich gerade Actionspiele anschaut, ähm, da war dann die große Ausnahme. Also ein Held, der, wie ich finde, ein bisschen überschätzt ist, darf ich gar nicht äh, sagen, ist äh, Gordon Freeman aus äh, Half-Life. Aber was man ihm echt lassen muss, allein dadurch, dass er eben kein Soldat war. Also Half-Life ist ein Ego-Shooter, der wirklich, äh, sag ich mal, prägend war und, und wichtig äh, in der Spielehistorie. Und es war seit einer der ersten, wo man eben keinen Soldaten gespielt hat oder kein, keine Kampffigur, sondern es war eigentlich ein Wissenschaftler. Dass der dann am Ende trotzdem sehr viel kämpft. Das ist dem Genre einerseits geschuldet, aber auf der anderen Seite Hass, hat man dann, dann trotzdem zwischendrin Rätsel und äh, es war dann auch glaubhaft, dass er als Wissenschaftler, sage ich mal, auch mit diesen komplexen äh, Themen dann zurechtkommt. Und ähm, ich persönlich finde es ein bisschen schade, es wird ihm zwar vorgehalten und es, dass, dass er nie ein Wort spricht, also es ist tatsächlich ein stummer Charakter und äh, das wird zwar auch irgendwie akzeptiert und es wird trotzdem als okay gesehen, aber wenn man jetzt die Weiterentwicklung sieht, also Half-Life Alex äh, ist ein VR-Spiel, was eben äh, mit Alex, der Name sagt schon, ähm, ist quasi eine weibliche Protagonistin, die man dann äh, spielt und was ich da beeindruckend finde, das ist auch noch ein VR-Spiel, also man ist vollkommen drin und das spiele ich gerade auch aktuell selbst und bin da sehr beeindruckt, äh, wie sehr man drin versinkt. Und spannend ist auch, dass es überhaupt kein Problem ist, also auch für mich als Mann jetzt quasi eine weibliche Hauptfigur selbst in VR-Technik zu spielen. Das funktioniert problemlos. Man kann sich super identifizieren. Und im Gegensatz zu Gordon Freeman spricht Alex sogar und hat auch eine eigene Stimme. Und ich finde das sogar sehr angenehm, dass man dann auch wirklich in Dialoge kommt. Ähm, und insofern da auch eine sehr schöne Entwicklung, also das ist was, was glaube ich sich durchzieht, also ich hatte am Anfang ja auch schon gesagt, bei Samus Aran äh, hat sich äh, das entwickelt als Figur, ähm, Lara Croft von Tomb Raider, aber eben auch bei Half-Life von Gordon Freeman zu Alex, äh, man sieht da entstehen immer ja, bessere, besser gezeichnete Figuren, die auch äh, immer tiefer werden. Ja, und was besonders cool daran ist, ist ja, du hast ja gerade gesagt, du spielst einen weiblichen Charakter. Und das ist was, was Games dir ermöglichen. Du kannst jetzt zum Beispiel als Mann eine Frau spielen oder als Frau einen Mann oder auch diverse Charaktere. Und das ist ja voll cool. Du kannst Erfahrungen sammeln, die dir im realen Leben wahrscheinlich verwehrt blieben. Und wie wir ja schon gesagt haben, das, das wandelt sich ja alles. Ich habe mir auch mal angeguckt, wie das jetzt zusammenhängen könnte mit der Verteilung von Entwickler und EntwicklerInnen. Und wenn man sich anguckt, ist die Tendenz tatsächlich steigend. Mittlerweile, 2021, waren es 30 Prozent Frauen, 61 Prozent Männer und 8 Prozent, die sich als divers identifiziert haben. Und Tendenz steigend, was bei Frauen und diversen Leuten angeht. Und dadurch entsteht ja diese Möglichkeit, auch noch viel mehr Sachen aufzuzeigen und sich in diese ja, Charaktere hineinzuversetzen, wo man eben normalerweise nie die Möglichkeit hätte, diese Erfahrungen zu sammeln. Ich denke auch, oft ist es unabhängig vom Geschlecht, welche Erfahrungen die Figuren machen und es geht auch gar nicht primär darum. Also mir fällt da zum Beispiel direkt ähm, Max Corfield aus Life is Strange ein. Äh, Life is Strange ähm, ist, glaube ich, vielen bekannt. Das ist, man spielt die junge Fotografiestudentin Max äh, an der Blackwell Academy in so einem kleinen amerikanischen Ort, wenn ich mich richtig erinnere, so an der Küste. Und sie kommt halt nach vielen Jahren zurück und ähm, gerät dann direkt in so einen Strudel an sehr merkwürdigen ähm, merkwürdigen Dingen, die so passieren. Also es ist schwer dazu, also ich will nicht zu viel verraten. So. Es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel und ähm, Kernelement des Spiels ist, es, dass Max relativ schnell bemerkt, dass sie die Zeit zurückdrehen kann. Und ähm, die Sache mit Max ist, dass sie ziemlich unperfekt ist, aber auch dabei sehr facettenreich. Also sie ist zum Beispiel extrem selbstkritisch, glaubt nicht so wirklich an ihr künstlerisches Talent, ist unentschlossen, in sich gekehrt. Ähm, zeitgleich aber auch sehr vernünftig und für eine junge Frau ziemlich reif, finde ich. Und sie gewinnt auch so im Verlauf der Handlung noch mehr an Selbstbewusstsein und Mut, ähm, was ich eine schöne Entwicklung finde, wo sich natürlich so ein Action-Adventure auch viel Zeit lassen kann, um diese Entwicklung nah zu beleuchten. Und ich denke, gerade so im jugendlichen Alter sind da so Eigenschaften, die viele von uns nachvollziehen können. Also diese Unentschlossenheit, diese Unsicherheit. Und da ist es wirklich völlig egal, welches Geschlecht wir spielen. Ja, vor allem bei Max ist das mega gut rübergekommen, dadurch, dass sie eben diese Entwicklung durchmacht. Und wie du gesagt hast, wir haben das alle gehabt, ähm, Leute, die jetzt in der Pubertät sind. Also ich kann mir vorstellen, hätte ich das damals schon gespielt, hätte ich das auch mega toll gefunden. Und da war es ja auch nicht so, dass... Ähm, Max mega schwach ist, weil sie eine Frau ist oder das so rübergekommen ist, wie es bei manchen Spielen früher mittlerweile nicht mehr so sehr rüberkommt. Und das ist das, deswegen finde ich, Life is Strange ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sich diese Entwicklung ähm, sichtbar macht. Ja. Ja, quasi bei mir auch der Guybrush-Freeput-Effekt. Also wie bei Monkey Island hat man sich, war man dann froh, jemanden zu haben, der irgendwie menschlich ist und der tatsächlich äh, viele Facetten hat. Und ich denke, das ist generell die Entwicklung, die wir jetzt gerade beobachten. Also wenn man sich jetzt, äh, also wir haben uns ja auch ein bisschen vorbereitet, habe dazu auch jetzt geschaut, was es da an Studien gab. Und viele Studien sind eben noch aus einer Zeit, als auch die äh, schon mit einer Zeit, das klingt so, als wäre das irgendwie vor 20 Jahren gewesen. Nein, also momentan ist die Entwicklung so rasant, dass selbst Studien, die irgendwie vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren stattgefunden haben, sage ich mal, nicht mehr aktuell sind, aber tatsächlich äh, damals eben noch dieses Bild klar äh, auch äh, rübergebracht haben, dass sowohl die Games-Branche absolut männerdominiert war, aber auch die Zielgruppe und Spielerschaft. Und das hatte wiederum zur Folge, dass auch äh, allein an Spielefiguren, es gab einfach, äh, glaube ich, äh, nur 30% Spiele, die überhaupt weibliche Charaktere hatten. Oder es waren Charaktere, die äh, vielleicht abstrakt waren, aber auf jeden Fall waren weibliche Charaktere Total unterrepräsentiert und eben in diesen Rollen, die wir genannt haben. Also entweder irgendwie die Prinzessin, die gerettet werden muss oder eben vielleicht noch so die Intelligente gab es dann auch manchmal. Also so im Gegensatz zum stumpfen Soldaten. Ähm, aber oft waren das eben sehr passive Rollen und eben nicht die Helden, die dann oder Heldinnen in dem Fall, die das in die Hand nehmen. Früher wurden Games ja in kleinen Teams entwickelt. Also da waren Teams schon mit vier, fünf Leuten relativ groß, sage ich mal in den 80er, 90er Jahren. Jetzt sind ja da hunderte Leute bei so großen äh, sogenannten AAA Titeln beteiligt und äh, dementsprechend ähm, hat man da auch äh, sage ich mal klassischere Unternehmensstrukturen die so oder so also Helena du hast ja gemeint das ist ja auch in anderen Branchen sehr leider noch so sehr anfällig, dass es auch sehr männerdominiert ist. Und ich glaube aber tatsächlich, dass in der Games-Branche durch den öffentlichen Druck sich da gerade sehr viel tut. Und wenn man sich auch die Indie-Studios anschaut, also die kleineren Teams, die es heute auch noch gibt, die kleinere Spiele entwickeln, da habe ich das eher umgekehrt erlebt. Also, dass die sehr divers aufgestellt oder relativ divers, je nach Studio natürlich, und äh, da sehr offen sind. Ich bin, wie gesagt, guter Dinge, dass es in Zukunft immer besser wird. Genau, durch diese Diversität ergeben sich eben auch noch andere Themen, die Einzug mit Einzug nehmen. Und das ist auch etwas, was du, Helena, in deinem Artikel geschrieben hattest. Ich würde jetzt auf das Gender Unicorn kommen, das ich jetzt sehr schlecht vom Aussehen erklären kann, aber es sieht sehr cool aus. Deswegen lest euch gerne den Artikel auf Games im Unterricht durch. Es geht aber darum, dass es eben, wie wir vorhin gesagt haben, nicht eben nur weiblich und männlich gibt, sondern es kommt auch auf viele andere Faktoren an, wie Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck oder zugewiesenes Geschlecht bei der Geburt. Und gerade auch das Thema Transsexualität in Games hast du ja auch aufgegriffen in dem Artikel mit einem coolen Beispiel. Willst du dazu ein bisschen was erzählen? Ähm, genau, kurz noch mal eine Sache, die ich glaube ich klarstellen muss, damit er hier auch erwähnt wird. Ähm, ich habe den Artikel nicht alleine geschrieben, sondern mit meinem Kollegen Adrian. Äh, das ist auch auf, dem, auf der Website verzeichnet, nur dass ich äh, hier nicht als alleinige Macherin <lacht> dastehe, weil das war nicht der Fall. Ähm, trotzdem stammt tatsächlich der Teil über LGBTQ in Games von mir. Ähm, ich habe da unter anderem über das Spiel Tell Me Why geschrieben. Tell me Why ähm, von Don't Not Entertainment, dieselben Macher, die auch Life is Strange gemacht haben. Ähm, was glaube ich in dem Fall tatsächlich eine sehr gute Entscheidung war, weil Don't Not Entertainment den Vogel ziemlich oft abgeschossen hat, was es so, wenn es so um queere Darstellung geht. Ähm, ich bin selbst nicht trans, eher glaube ich die damit einhergehenden Erfahrungen nie gemacht, bzw. machen müssen. Trotzdem habe ich bei der Recherche vom Artikel. So einige ähm, Aspekte gefunden, die allgemeiner halt ziemlich positiv wahrgenommen wurden bei Tell Me Why. Ähm, Kurze Erklärung: Es geht um zwei Geschwister, eine Cis-Frau und einen Transmann, ähm, Zwillinge, die zusammen in ihrem Heimatort in Alaska, ähm, sie, also sie kehren halt dorthin zurück, beziehungsweise er kehrt zurück, nachdem er in einer jugendlichen Haftanstalt war oder sowas Vergleichbarem. Und ähm, es geht viel um ihre. Vergangenheit. Also sie decken einiges auf, ähm, müssen so ein bisschen Hinweise darauf finden, was mit der Mutter passiert ist und so. Also es ist viel ungeklärt, es gibt den ein oder anderen Plot Twist, deswegen gehe ich auch gar nicht ins Detail. Ähm, Erwähnenswert ist vielleicht bei Tell Me Why, dass zum einen während der Produktion ziemlich eng mit der Gay and Lesbian Alliance Against Defamation zusammengearbeitet wurde. Gerade um so innere und äußere Konflikte bei der ähm, Darstellung von Geschlechtsidentität authentisch herzustellen und vor allem auch typische Fettnäpfchen und Klischees zu vermeiden. Also ähm, Darstellung von Transpersonen in Games ist in der Vergangenheit schon ab und an mal ein bisschen schief schiefgegangen. Äh, da ist Birdo von Super Mario aus den 80ern nur ein Beispiel von vielen, wobei man dem natürlich auch zugutehalten muss, ähm, dem Charakter, dass er überhaupt eingebracht wurde. Vor allem also, zu dieser Zeit. Dass es überhaupt versucht wurde. Genau, vor allem zu dieser Zeit 80er muss man sich dazu vorstellen. Also ein Transcharakter immerhin. Ähm, was in Tammy Y. auch noch ganz spannend ist, ist, dass beispielsweise nicht permanent Dead Deadname verwendet wird und selbst Charaktere, die sich am Anfang noch so ein bisschen mit einem sensiblen Umgang schwer tun, was, was auch ein Stück weit mit der abgeschotteten Umgebung zu tun hat, weil es spielt wie gesagt in so einem Kaff in, so in Alaska. Du hast ja gerade den Deadname äh, erwähnt. Bei trans also Transmenschen ist das ja sozusagen der Name, der ihnen bei der Geburt gegeben wurde, den sie jetzt nicht mehr benutzen, richtig? Genau. Und ähm, in der Regel wird versucht, den Deadname zu vermeiden, sobald quasi schon irgendwie erste Schritte der Transition eingeleistet wurden, sobald vielleicht auch Geschlechtsangleichung, Hormone etc. Also ähm, ist eigentlich eher ein schwieriges Pflaster, sollte nicht gemacht werden und deshalb ist das ganz cool, dass Donut Entertainment sich damit auch wirklich ähm, sich darauf gut eingelassen hat, weil das äh, keine Selbstverständlichkeit ist leider, obwohl es das sein sollte. Ähm, ja... Und auch zum Beispiel, dass Tyler auch sowohl in der englischen als auch in der deutschen Synchronfassung wurde Tyler tatsächlich von einem Transmann gesprochen. Also das trägt natürlich auch zur Repräsentation und zur Sichtbarkeit bei, was ich extrem wichtig finde. Vielleicht noch, wo wir es gerade schon beim Thema LGBT haben, was, noch, was auch im Artikel erwähnt wird, was aber vielleicht noch so ein netter Tipp am Rande an die Zuhörenden ist. Falls es euch interessiert, wie diverse eure Lieblingsspiele sind. Im Internet gibt es von der gemeinnützigen Organisation Represent Me eine Games-Database, ähm, die eine ziemlich weitläufigen Übersicht über LGBTQ in Games bietet, unter anderem natürlich auch UI. Also da kann man wirklich den Titel eingeben. Und dann sieht man, okay, inwieweit wird hier Sexualität, Geschlechtsidentität angesprochen. Ja, also es ist wirklich ein spannendes Thema, vor allem, weil bisher, wenn das, äh, also wenn Transcharaktere aufgetaucht sind in Spielen, war es oft so in Nebenrollen. Also in größeren Titeln äh, hat man die vielleicht, wenn überhaupt, äh, als Nebencharaktere. Also... BioWare als äh, sehr großer Entwickler, der äh, besonders bekannt wurde durch Rollenspiele wie Mass Effect äh, beispielsweise, hat sich da schon sehr bemüht, immer wieder eine gewisse Diversität auch in, in seinen Castern mit einzubringen. Ähm, allerdings, wie gesagt, in Form von Nebenfiguren. Aber es ist schon trotzdem äh, nicht schlecht. Aber Tell Me Why ist natürlich äh, in der Hinsicht besonders, weil das wirklich dann zum Thema wird und eben, was ich sehr wichtig finde, ist eben in Austausch äh, mit der Community entwickelt wurde und, und die sich wirklich auch gut darauf eingelassen haben. Weil es ist immer schwierig, äh, quasi wenn man selber nicht dazugehört. Also mir fällt jetzt nur das Beispiel ein, ich habe... Äh zu Gender und Games mit einem sehr guten Kollegen, dem Tobi Gekle brauchler einen Workshop gemacht und äh, wir haben uns alle Mühe gegeben, aber wir mussten natürlich auch klar sagen, wir sind zwei weiße Cis-Männer -Cis und wollten dann über Gender und Games da berichten. Ähm, haben am Ende aber tatsächlich den Fehler gemacht, dass wir die Männer vergessen haben. Also, wir haben sehr viel über Frauenbilder und auch über Trans etc. geredet, weil wir halt äh, recherchiert haben und dann von unseren TeilnehmerInnen kam dann die Rückmeldung, ja, aber wir haben zu wenig über Männerbilder und wir im Nachhinein, ja, stimmt. Da haben wir es echt. Äh, Tatsächlich. Das wozu du ja eigentlich am meisten nachempfinden könntest. Eben, also wo ich eigentlich am meisten auch aus eigener Erfahrung sagen könnte. Und äh, nee, deswegen bin ich jetzt froh, dass wir immerhin jetzt mit Helena auch noch eine zweite Perspektive rein haben, äh, hier drin haben. Und ähm, wäre natürlich schön, ja, da jetzt noch eine weitere zu haben. Aber nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, sind wir da auf einen ganz guten Punkt gekommen jetzt gerade. Wobei ich tatsächlich jetzt, wo du sagst... Ähm von wegen, dass zum Beispiel trans charaktere so als Nebencharaktere eingebracht werden oder so, ähm, finde ich tatsächlich auch eine gute Sache. Also dass, dass die die Transidentität nicht immer nur in den Vordergrund gestellt wird, wenn es in der Story darum geht. Und das ist bei Tammy Y auch nur semi das Ding. Also es ist jetzt nicht der primäre Inhalt oder so, aber es ist halt trotzdem schon spielt eine tragende Rolle so. Und ähm, mir fällt da tatsächlich, es klingt jetzt ein bisschen wild vielleicht, aber als ein gutes Beispiel fällt mir da tatsächlich Borderlands ein. Ähm, Borderlands, Shooter, extrem <lacht> ähm, ungewöhnliches Setting, sag ich mal. Ich glaube, den meisten müsste das eigentlich was sagen. So, also es ist sehr bunt, es ist ähm, vom Humor her ziemlich speziell so. Also ich mag es total gerne, ähm, weil es wirklich super überspitzt ist und eigentlich wird nicht so richtig ernst genommen. Und es basiert zwar auch viel auf Klischees, aber es wird auch oft mit Klischees gebrochen bei den Charakteren. Und ähm, was interessant ist an Borderlands ist, dass auch zum Beispiel verschiedene sexuelle Orientierungen angesprochen werden, weil es eben eine riesige Bandbreite an Charakteren gibt. Und dann tut es auch wirklich einfach keinem weh, wenn man denen noch irgendwie zusätzliche kleine Eigenschaften irgendwie zuschreibt, die vielleicht aber auch nur ganz subtil am Rande erwähnt werden. Also ich weiß von homosexuellen Charakteren, aber auch bi- und asexuelle Charaktere, und es gibt tatsächlich auch einen spielbaren Charakter, der laut bestätigter Aussage des CEOs von Gearbox nicht binär ist. Und das finde ich für so einen riesigen Titel, der wirklich schon mehrere, also es gibt ja mehrere Borderlands-Spiele so, ähm, und das finde ich schon echt ungewöhnlich und tatsächlich auch ziemlich cool, dass das so eingebracht wurde, weil es eben doch eine riesige Masse an Spielerinnen gibt, ähm, und gerade dadurch, dass es eben nicht so nicht so aufgezwängt wirkt, ähm, positive Entwicklung. Aber genau das ist der Punkt. Also im Endeffekt muss es darauf hinauslaufen, dass es einfach zum selbstverständlichen Teil der Spielwelt wird. Also dass man das nicht speziell thematisieren muss, wo man sagen können wir machen jetzt ein Spiel über sexuelle Identität oder sondern wir haben das einfach als selbstverständlich gerade umso größer diese Spielwelten werden. Gerade bei Rollenspielen wird ja so viel simuliert und dass es dann einfach selbstverständlich ist, dass es da eben auch äh, Transcharaktere gibt, dass es äh, homosexuelle Beziehungen gibt, die jetzt nicht besonders irgendwie in den Vordergrund gestellt werden, sondern die einfach da sind und die einfach natürlich ablaufen. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die haben wir nicht nur im Game-Bereich, sondern es gibt inzwischen auch viel mehr Filme und Serien. Also ich persönlich bin ein großer Star-Trek-Fan. Und äh, da gibt es die Star-Trek-Discovery-Serie, da kann man auch viel dran kritisieren. Aber was sie sehr gut machen, ist, äh, dass sie da einfach eine homosexuelle Beziehung wirklich vollkommen authentisch, ähm, aber auch nebensächlich im positivsten Sinne darstellen. Und dass es jetzt nicht irgendwie groß inszeniert wird, aber dadurch eben ähm, einfach dazu beiträgt, dass unsere diverse Gesellschaft äh, sehr viel besser vertreten wird. Ich finde, das ist auch etwas, was Life is Strange sehr gut gelöst hat mit diesem Spielmechanismus, weil man ähm, in jedem der Teile sich praktisch aussuchen kann. Es gibt ja immer eine Liebesgeschichte, so ein bisschen ähm, eine Romanze, die da stattfindet in einer Episode von den Spielen. Und man kann sich immer aussuchen, ob man diese mit einem männlichen oder mit einem weiblichen Charakter eingehen kann. Und das ist so subtil, dass ich das auch überhaupt gar nicht verstanden hatte. Das war zum Beispiel beim zweiten Teil. Ich hatte das gar nicht gemerkt, dass, die, dass der andere praktisch auch mit mir geflirtet hat. Ähm, aber es ist so subtil gemacht und man kann es sich selber aussuchen. Das fand ich so toll, weil es so natürlich reingeflossen ist. Das war jetzt nicht so ins Gesicht gedrückt, sondern wie ihr gesagt habt, es, wird, es fließt natürlich in die Geschichte mit ein. Hm. Aber das ist auch eine Entwicklung. Also man hat auch gemerkt, äh, über verschiedene Schritte kommt man da immer mehr dahin. Also diese Beziehungen, die auch in insbesondere in Rollenspielen oder eben in Adventure-Games äh, dargestellt werden, die waren am Anfang auch sehr unbeholfen. Aber auch bei Witcher, sehr bekannte Serie um den Hexer Geralt im dritten Teil, ähm, gibt es dann auch die Möglichkeit, Beziehungen mit äh, zwei Figuren einzugehen, zwei Zauberinnen. Aber das Spiel äh, gibt einem dann auch eine Ohrfeige, wenn man beide haben will und versucht, die gegeneinander auszuspielen, dann legen die einen rein und... Äh, das fand ich auch, also nicht, dass ich es versucht hätte. Ich habe das jetzt in dem Fall nur gelesen. Das hätte ich, ich jetzt auch behauptet, wären, nicht. Genau. Ich habe vor, ich glaube, vor einem Monat mal für einen Workshop mit äh, Kindern Cosplay-Bilder raussuchen wollen. Und äh, bei den männlichen war das absolut kein Problem. Aber sobald man Cosplay und Frau eingibt oder Woman, kriegt man eigentlich, ja. <lacht> Das ist eigentlich mehr Pornografie als äh, normales Cosplay. Aber es liegt halt auch daran, wenn man sich jetzt, weiß nicht, wie Bayonetta anziehen möchte oder wie Lara Croft, dann ist man halt schon sehr, sehr freizügig und ich da jetzt eigentlich so... Beispiele nennen wollte, so, hey, du musst dich nicht sexualisieren, um Cosplay machen zu können. Aber zum Beispiel mit Charakteren wie, wie Max aus Life Strange und anderen, die wir jetzt genannt haben, ist es eben auch möglich, Cosplay machen zu können, auch wenn man sich unwohl fühlt, eben viel mhm. Haut zu zeigen. Genau das ist ja so der Punkt. Also, dass man nicht nur die eine Seite hat, sondern dass es eben eine große Bandbreite an Identifikationsfiguren gibt. Und dass man halt die Möglichkeit hat, sich da so ein bisschen rauszupicken und dass einem nicht einseitig so ein bestimmtes Bild vermittelt wird. Die einzige Sache, die mir gerade noch einfällt, worüber wir bisher noch nicht so wirklich viel gesprochen haben, ist natürlich vielleicht auch grundsätzlich Attraktivität. Weil es fällt schon auf, dass viele Charaktere, selbst wenn sie vielleicht noch viele andere Facetten haben, sie sind eigentlich immer alle schön. Also so am Ende des Tages so. Und ich finde, ich glaube, wir hatten auch zwischendurch schon kurz das Thema angeschnitten, dass man das bei Indie-Games ziemlich stark merkt, dass darauf nicht wirklich Wert gelegt wird und dass das oft ein ziemlich diverses Abbild von von Aussehen ist, ähm, sowohl in Bezug auf zum Beispiel Figurentypen und, ähm, weiß ich nicht, Gesicht, Gesicht, ähm, gesichts Gesichtszüge, korrekt, so heißt das Wort. <lacht> ähm, das merkt man schon ziemlich stark, dass die vielleicht auch nicht so den Druck durch irgendwie Publisher haben, die dahinter stehen und sagen, wir brauchen gute Verkaufszahlen und so und wir brauchen was zum Schön angucken und so, sondern dass die vielleicht auch eher so ein bisschen andere Intentionen haben bei der Erschaffung ihres Spiels. Also ein super spannendes Beispiel ist hier äh, Horizon Zero Dawn mit der Hauptfigur Aloy. Also auch ein Spiel, was ich geliebt habe. Also äh, auch an der Hinsicht ist Aloy auch ein Musterbeispiel für eine starke Protagonistin, definitiv. Also die auch komplett selbstbestimmt und es äh, ist komisch, dass man das immer so betonen muss. Aber <lacht> Ist halt leider immer noch eher was Besonderes. Noch müssen wir das leider Ja, tun, Noch ja. müssen wir das leider, ähm, aber auf jeden Fall äh, hat sie sich dadurch ein wirklich sehr positives Bild gemacht und jetzt gab es den zweiten oder kommt jetzt bald der zweite Teil raus und im Trailer äh, haben sie halt Aloy, also im ersten Teil entspricht sie, sage ich, noch dem klassischen Schönheitsideal äh, und äh, ist halt eine hübsche Frau, so makelloses Gesicht etc. Und im zweiten ist sie halt die taffe Kämpferin und sie haben sie ein bisschen, ja, sag ich mal, ja, wie soll man es beschreiben, also wer es wissen will, der kann die Bilder sich anschauen, dass das Gesicht so ein bisschen, äh, ja, sie hat realistischere Züge bekommen. <lacht> ja, genau. Genau, und jetzt nicht ganz extreme Westenteile, etc. Also so, dass sie einfach ein bisschen normaler aussieht. Und das wurde aber gleich dann in einem großen Shitstorm irgendwie zum Vorwurf gemacht. Und so, ja, warum haben sie die, die hässlich gemacht, etc. Und dann wurde natürlich auch aus dem Trailer so ein Screenshot genau so genommen, dass sie gerade das Gesicht so ein bisschen komisch verzieht und das dann immer gegenübergestellt. Und so, ah, warum macht ihr die Aloy so hässlich? Und das ist ja alles hier äh, eine Verschwörung. Und die wollen uns die äh, schöne Protagonistin nehmen. Was natürlich Blödsinn ist. Also, wenn man die auch im Bewegtbild sieht, die sieht jetzt nicht hässlich aus, also sie sieht halt ein bisschen normaler aus und das ist genau diese Entwicklung, die jetzt gerade stattfindet. Aber wenn man auch sagen muss, bei solchen Sachen, es ist natürlich immer der Aufschrei von einer kleinen äh, Teil. Also das Spiel wird sich trotzdem, bin ich mir ziemlich sicher, super verkaufen. Das heißt, äh, so die große Menge der Spieler in, äh, weiß es eher zu schätzen. Es ist auch interessant aus der Perspektive, dass mal betrachtet wurde, wie biologisch überlebensfähig die, die Frauen sind, die in Serien, Filmen und auch in Spielen dargestellt werden. Und du hast ja schon die Wespentalie angesprochen. Viele haben so eine dünne Taille, die könnten gar nicht laufen, wenn sie echte Frauen wären. Und da ist es halt krass, dass wenn du mal, ähnliches Beispiel bei der Barbie, wenn du sie realistischer darstellst, stört das sehr viele Leute, weil wir diese diese krasse Perfektion, die überhaupt nicht realistisch und biologisch machbar ist, gewohnt sind. Aber auch genauso bei den Männern. Die haben dann kein Sixpack, die haben irgendwie ein Pack und äh, Schultern, die so breit sind, dass du die niemals hinbekommen könntest. Und das ist echt cool, dass das eben jetzt auch in die andere Richtung geht, dass man sich wirklich identifizieren kann und sich nicht fühlt wie, äh, so werde ich niemals aussehen können. Das Witzigste an diesen Frauendarstellungen ist natürlich auch immer, dass das dann trotzdem teilweise diese starken Heldinnen sind, die so richtig viele Leute verkloppen. Und man denkt sich so... How, mit welchen Muskeln? So? Ja. Also <lacht> wie? Aber da ist der Punkt, dass Spiele natürlich trotzdem ein Fantasieprodukt bleiben, ein Fantasie-Setting. Also da ist halt also auch die Frage, wenn Spiele einen sehr realistischen Grafikstil haben, dann erwarte ich eben auch, dass Figuren auch von den Proportionen her realistisch dargestellt werden, sowohl Männer wie auch Frauen. Ähm, aber wenn es man eh im einem völlig überzeichneten Comic-Look ist, also Borderlands hattest du gemeint, das ist einfach over the top. Ja. Und da stört es mich auch nicht, wenn die Figur dann, ne, keine super Westen, Talia auf der anderen Seite gibt es auch Figuren, die einfach so dermaßen muskulös sind, dass sie auch eigentlich äh, nicht mehr stehen könnten oder äh, zur Seite umkippen. Deswegen genau, ist Gut, dass du es nochmal ansprichst, weil in Borderlands gibt es tatsächlich auch einen Charakter namens Ellie. Ellie ist die Schwester von Scooter, der so ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass man vom Fleck kommt, also Autos und so. <lacht> und ähm, Ellie ist wirklich extrem korpulent und zwar nicht mehr nur einfach so, wie man das vielleicht bei so ähm, Einstellungen hat in irgendwelchen MMORPGs oder so, dass man den Charakter vielleicht ein bisschen kräftiger bauen kann oder so, sondern wirklich so korpulent, dass man sich schon denkt, wow, also wirklich so, wie man es auch vielleicht nicht unbedingt kennt. Und es wird aber in keinster Weise irgendwie ins Lächerliche gezogen. Also es ist natürlich auch wie alles in Borderlands ein bisschen selbstironisch. Es gibt vielleicht auch mal Missionen, wo ähm, Ellie einem aufträgt, ähm, so bestimmte kleine Figuren, die irgendwelche Banditen von ihrer, von ihrer Körperstatur gebaut haben, dass man die halt einsammelt. Und als sie die dann hat, sagt sie aber, ach, die sind so nice. So, Ich stelle mir die jetzt hier überall in meiner Garage auf. So. Ein Punkt, den du noch angesprochen hast, den wir jetzt noch nicht hatten, ist, sind die Charaktereditoren. Also es ist ja bei vielen Spielen so, dass man sich selber eben seine Figuren erstellen kann. Und du hast gemeint, so auf der Anse, es sind halt immer Regler. Also es ist so quasi die Normbreite, so von besonders schmal bis zu bestimmt breit und, und so weiter. Mehr geht halt nicht. Und da ist jetzt auch die Frage, wie vielfältig sind diese äh, Editoren? Und da sind wir auch bei dem Thema Gender wieder. Inwieweit muss ich im Also früher war es halt so, okay, ich kann männlichen, weiblichen äh, Figur auswählen. Ähm, inzwischen ist man da jetzt. Gibt es auch Spiele? Also bekannt ist äh, Cyberpunk, was sich damit gerühmt hat. Okay, es spielt in einem äh, ja, Setting, wo, was so im Cyberpunk-Setting natürlich sagt der Name schon, äh, wo man auch die Grenzen zwischen den Geschlechtern äh, nicht mehr hat. Und äh, es wurde auf der einen Seite sehr dafür gelobt, dass man im Editor jetzt nicht bestimmen muss, hier männlich-weiblich, aber es ist dann daran gescheitert, dass die Stimme in der Vertonung, dass man trotzdem nur eine weibliche und eine männliche Stimme äh, hat. Und du hast ja angesprochen, bei Tell Me Y haben sie dann. Äh, auch eine Transperson die Stimme äh, sprechen lassen. Und das war dann, fand ich, auch so der Schritt. Man muss dann auch zu Ende denken. So, okay, wenn ich jetzt schon das reinbringe, dann muss man es auch zu Ende denken und auch, auch die Stimme mit berücksichtigen. Aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich, allein schon die Tatsache, dass man äh, jetzt nicht mehr auf binär, männlich, weiblich da festgelegt ist, ist schon mal ein Schritt. Und das zeigt, in welche Richtung es geht. Ich finde, ein gutes Beispiel ist da tatsächlich auch immer Sims. <lacht> <lacht> ähm, ganz klassisch, immer noch weit verbreitet würde ich mal behaupten Und in Sims 4 ist es so, dass man ähm, glaube ich Erscheinungsbild auswählen kann Also ob das eher männlich oder weiblich ist und ob man zum Beispiel schwanger werden kann Wenn ich mich richtig erinnere, was schon auch eher ungewöhnlich ist Wenn man das so mit anderen Spielen vergleicht, in denen es eben so einen Charakter-Editor ähm, gibt Und ähm, was mir auch noch einfällt ist tatsächlich Animal Crossing also wo es wirklich überhaupt gar keine Rolle spielt. Aber greif ruhig erstmal ein noch zum Thema Sims. Nee, kurz zum Sims. Also natürlich, äh, du hast jetzt nicht gesagt, aber es können auch männliche Charaktere einfach schwanger werden, indem du das dann halt erlaubst äh, und aktivierst und äh, da auch damit brechen. Also was es ja eigentlich auch viel interessanter macht, weil du kannst dir auch einfach später nochmal aussuchen, dass keine Ahnung, der Charakter, der ja so ans Herz gewachsen ist, dieser Sim, ja, ich will trotzdem, dass die Person jetzt schwanger wird. Und das ist ja das Coole an dem Spiel. Im realen Leben ist das schwieriger, aber im Spiel kann ich dann sagen, okay, du wirst jetzt trotzdem schwanger, weil ich, ich möchte, dass ihr beide ein Baby habt. Bei Sims hat man auch eine vergleichsweise große Bandbreite an Körpergewicht, die man einstellen kann. Und so, wie bestimmte Gliedmassen zum Beispiel aussehen und wie die geformt sind und sowas. Also das hat Sims 4, finde ich, relativ gut gemacht, weil gerade bei so größeren MMOs oder so, da ist das schon, also weiß ich nicht, ich würde schon auch alle noch als normalgewichtig beschreiben, die man da so einstellen kann, in den meisten Fällen. <lacht> Was hier vielleicht auch interessant ist, wenn man sich auch wieder Studien anguckt, eine von 2020 sagt, dass sich 70% der Gamerinnen und 61% der Gamer auch mehr Diversität wünschen und dass sehr viele Sachen zu sexistisch dargestellt werden. So wie du gerade gesagt hast, auch die Gesellschaft verändert sich, deswegen werden sich auch die Spiele verändern, genauso wie alle Serien und Filme sich verändern. Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz guter Trend, den man sich da angucken kann. Also ich bin da auch, wie gesagt, sehr positiver äh, Dinge, weil ich habe das Gefühl, so viel, wie es jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren tut, hat sich nicht in den letzten 20 Jahren getan. Also deswegen, also wenn man sich so ältere Studien anschaut, waren die erschreckend und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt in Zukunft weiterentwickeln wird. Ja, wir haben ja jetzt sehr viele Themen angesprochen. Rückblickend, Helena, was würdest du sagen, was, was ist für dich das Beste, was passiert ist? Ich bin tatsächlich positiv überrascht, wie viele verschiedene Perspektiven wir irgendwie aufgegriffen haben, obwohl wir doch äh, zu dritt sind und vielleicht jetzt nicht die heterogenste ähm, Masse, die man sich so vorstellen könnte. Also das finde ich eine ganz coole Sache. Ich denke, wir haben ganz gut herausgearbeitet, wie, wie viel sich gerade verändert und wir selber uns diese Entwicklung auch wünschen. Und dass auch keinem weh getan ist, wenn man mehr Diversität einbringt. Also es, es tut wirklich keinem weh. Man merkt aber doch, dass es eben immer ein recht kleiner Teil ist, der da irgendwie aufschreit. Und das wirkt dann sehr laut und man denkt sich dann vielleicht auch schnell, okay, wir müssen vorsichtig sein und jeden inkludieren und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen merkt man doch schon jetzt, wie vielfältig die, die Spielelandschaft ist und was für schöne Auswirkungen das hat und wie, wie sehr man da in die Tiefe gehen kann. Also für mich war das jetzt auch nochmal ein äh, wirklich eine Reise, also sowohl das Gespräch als auch die Vorbereitung darauf hin. Ich habe mich dann auch nochmal so, sage ich mal, in meine Kindheit zurückversetzt und überlegt, ja, was haben mich denn da für Spiele geprägt, auch was für Figuren, weil, wie gesagt, gerade als Kind, Jugendlich ist man da so drin irgendwie und äh, auch wenn damals die Figuren nicht so ausdifferenziert gezeichnet waren, also nicht nur im wörtlichen Sinne, sondern einfach vor allem auch in der Darstellung, wie die Charaktere interagiert haben, hat man sich doch sehr viel reinprojiziert. Man merkt einfach, dass, auch wenn das erstmal sehr, sage ich mal, naiv angefangen hat. Und man muss auch sagen, aufgrund dieser Zeit, also man kann das den Entwicklern sicher auch vor, zum Vorwurf machen, dass sie das nicht schon früher auf dem Schirm hatten. Auf der anderen Seite kann man froh sein, wie sich das jetzt gerade entwickelt hat und wie viel Sensibilität sich inzwischen für das Thema einfach da ist. Und ich bin, wie gesagt, sehr optimistisch, dass es in Zukunft besser wird. Mir fällt gerade auch noch eine kleine Sache ein, weil ähm, wir sind ja ein Podcast unter anderem für Lehrkräfte und Pädagoginnen. Ich denke, ihr habt wahrscheinlich auch schon im Teaser und in den letzten Folgen so ein bisschen darüber gesprochen, inwieweit sich halt Games von anderen Medien abheben und welche, welche Relevanz das auch für solche Themen hat, über die wir heute gesprochen haben. Allein durch den immersiven Charakter und durch die Selbstwirksamkeitserfahrung, die man macht. Also, also für Kinder und Jugendliche bietet das halt eine enorm große Identifikationsfläche und umso wichtiger ist es natürlich, dass Games ein diverses Abbild unserer vielfältigen Gesellschaft widerspiegeln und dadurch auch vielleicht ein gewisses Verständnis für Toleranz und Respekt gegenübereinander fördern. Sehr tolle abschließende Sätze. Ich kann mich dem, was ihr gesagt habt, nur anschließen. Ich freue mich auch mega auf die Spiele, die rauskommen werden. Ich freue mich, andere Perspektiven einzunehmen und vielschichtigere Charaktere auch zu sehen. Und alle Spiele, über die wir heute geredet haben, werde ich auch in die Videobeschreibung verlinken. Ihr könnt euch gerne Helenas Artikel auch durchlesen. Da stehen auch viele Sachen, die wir heute besprochen haben, nochmal drin. Den werde ich auch verlinken von der Games im Unterricht-Seite. Vielen Dank, Helena, auch, dass du äh, dich bereit, erklärst, hast, bereit erklärt hast, auch mitzumachen. Ich hoffe, wir sehen uns alle drei auch in real bald wieder. Pandemiebedingt ähm, sind wir jetzt getrennt, aber im Herzen sind wir beisammen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat äh, viel Spaß gemacht, mir persönlich, und ich hoffe euch auch. Äh, und ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen, die ihr noch so plant. Dem kann ich mich auch nur anschließen, also war ein wirkliches Vergnügen mit euch zu reden. Dankeschön. Und somit verabschieden wir uns und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ciao.